Die meisten Menschen investieren falsch und erzielen schwachen Renditen dadurch oder verlieren sogar ihr Investmentgeld. Es führt schnell zum Problem. Sie schmeißen hin und beenden ihre Investorenkarriere. Meine Lösung des Problems ist Investieren in Aktien und Kryptos nach Strategie. Meine Strategie ist nicht neu und dennoch seltener bekannt und seltener genutzt wird. Warren Buffett, Phil Town, Graham, Charlie Munger, nur um einige Namen zu nennen, nutzen sie auch. Aber keiner, weniger als Markus de Maria, von dem ich gelernt habe, auf wirklich alle Details zu achten, meine Resultate nachhaltig verbessert. Hallo und herzlich willkommen zum Trade Republic. Portfolio-Update am 18. Juli 2022. Einer meiner Lieblingssprüche ist, wenn du reich sein willst, töte niemals deine Kuh. <lacht> Denn eine Kuh bringt Milch, Butter, Käse und so weiter. Also kurzum, die Kuh ist ein Vermögen mit Renditen, mit Dividenden sowie die Aktie und deshalb sollten die Kühe die besten Bedienungen haben. Der Vergleich mit der Kuh macht mein Portfolio wert sinnhafter. In mein Portfolio kommen nur wachstumsreiche Aktien, denn ich will 15% Rendite im Jahr. Nach meiner Strategie will ich auch bei die Investition teilweise rausnehmen, Risiken minimieren und so lange laufen lassen, bis maximal möglich, möglich, möglich ist. Es geht um Aktie von Microsoft, die an der Nestik notiert ist und hatte letzte Woche am 13. Juli den Zuschlag erhalten und ist Technik- und Vertriebspartner für Netflix. Nur als Beispiel einer von den neuesten Nachrichten. Microsoft... Der Softwarekonzern wird wegen seiner Innovationsfähigkeit und seines Datenschutzangebots von Netflix bevorzugt. Die Aktie ist Tech-Segment, macht 17,93 Prozent in meinem Portfolio aus. Welche Auswirkungen haben diese Neuigkeiten auf mein Depot? Na, sehr, sehr gute Neuigkeiten. Wie begegnen wir der Nachricht und welche Maßnahmen müssen wir ergreifen? Dafür schauen wir zuerst den Chart an. Trade Republic Seit wann ich die Aktie halte? Wann habe ich sie nachgekauft? Und ist meine Investsumme komplett? Die Microsoft Aktie war für mich lange einfach zu teuer Investitionen. Sie hat ein Hoch bis über 300 Euro erreicht und das fand ich zu teuer und das ist nicht passend zur Strategie zu kaufen gewesen. Aber dann am 8. Dezember 2021 habe ich die Aktie zu einem günstigeren Preis, als sie einen Wert verloren hat, für 285,40 Euro. Drei Stück gekauft, den Wert von 856,20 Euro nach meiner Strategie und dann eine Weile abgewartet bis zum 24. Januar und dann hat sie weitere 10% im Wert verloren und ich habe sie für 257,15 nachgekauft. Zwei Stück, da hat mir leider das Geld gefehlt für 514,30 Euro und habe damit den Durchschnittspreis von 277,97 Euro erreicht. Und der weitere Einstieg ist bis jetzt noch nicht passiert. Die Investitionssumme ist nicht vollständig ausgeschöpft, ist noch im Plan. Aber dafür muss der Preis der Aktien runtergehen. So, was kann ich jetzt noch tun? Ich folge meine Strategie, ich halte die Aktie auf jeden Fall und mit diesen Neuigkeiten von heute und am Ende Juli ist wieder ähm, ein Update im Unternehmen, also Rechenschaften, dann wird sich das zeigen, Aktie auf jeden Fall halten und äh, was kannst du tun, um von dieser Situation zu profitieren? Ja. Kaufen, halten, also wenn das für dich die Aktie ist, dann investieren, denn der Wert ist ja immer noch ganz gut unter dem zum Vergleich zum letzten Jahr. Es ist keine Anlageberatung, du recherchierst selber und entscheidest, bevor du investierst. Ich empfehle dir, kaufen, wenn die Kanonen donnern, verlinke ich dir hier unten. Eventuell kann es etwas mehr Klarheit ähm, schenken über die jetzige Marktsituation und deine Entscheidung dadurch bestärken. Wäre von mir hinzuzufügen, die Aktie von Microsoft bringt mir auch Dividende. Und zwar quartalweise 62 Cent, 62 US-Dollar Cent pro Aktie, also Gesamtvorsteuer waren es jetzt 3,72 Euro einmal im März und einmal jetzt vor kurzem im Juni. Somit ist die Microsoft-Aktie für langfristige Strategie geeignet und eine super Wachstumsaktie für mein Portfolio. Und noch etwas von mir. Möchtest du das Investieren selber erlernen, dann suche jemanden, der das schon kann und klemm dich an ihn einfach dran. Fangt einfach mit der Strategieaufstellung, recherchiere selber, Lerne nach und nach über das Geld, über die Investitionen, über Renditen, Dividenden. Es geht alles. Der Mensch kann sich alles erschließen, wenn er lange genug dran bleibt. Besuche meine kostenlose Webseite und komme einfach ins Tun. Manchmal mit jemandem synchron zu gehen, ist das einzig Richtige, um überhaupt ins Tun zu kommen. Noch etwas Nützliches für dich. Ich nutze die Trade Republic App und ich kann sie nur empfehlen. Vom Smartphone aus kann ich die Aktien kaufen, verkaufen, habe auch alle meine Depotunterlagen im Blick und zum Abruf bereit. Und ich will immer auch alles schnell erhalten. Ein Link dafür lasse ich dir unter dem Video. Wenn du einklickst, kannst du herunterladen die App, das ist kostenlos und wenn du möchtest, kannst du dir auch einen Account machen. Wenn du meine Anleitung brauchst dafür, verlinke ich dir wiederum ein Video, wo ich über die einzelnen Schritte informiere. Danke fürs Zuschauen, like, kommentiere und bis demnächst im neuen Video.